Schokola la Schokotee Schokola Schokotee Tee Mit den Beinen Schokola la Schokotee Tee Schokola Schokotee Schokola Tee Beides zusammen. Schoko-la-la, Schoko-tee, Tee. Schoko-la, tee schoko Schoko-la-tee. Das La-la machen wir jetzt gegeneinander. Schoko-la-la, Schoko-tee, Tee. tee schoko Tee, Schoko, Tee. Ja, und nochmal gemeinsam im Kreis. Wir tun so jetzt, als ob das ein ganz großer Kreis wäre. Ohne die Füße, nur die Hände. Schoko, La, La, Tee, Tee. Schoko, Tee.